Ja, hallo meine lieben Zuseher hier auf Telegram bei Leben tv Ich mache wieder mal ein Experiment und zwar das Experiment mit den Tontopfofen. Ja, von denen werden viele schon was gehört haben und das wird ja überall angepriesen als die super tolle Alternative. Ja, ich probiere die Dinge immer selber gern aus, bevor ich etwas glaube und dann auch als gut befinde und das Ganze eben dann auch weitergebe. Weil es bringt mir auch nichts, wenn das Ganze dann wirklich nicht das hält, was es verspricht. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Raum habe, ich bin jetzt bei mir im Bad, da ist der Raum nicht so riesengroß. Ja. Das heißt, da gibt es auch eine realistische Chance, dass sich da was tut und wie gesagt, wenn ich merke, dass das nicht viel bringt, außer dass es von 18 auf 19 Grad heizt, ja, dann ist das ganze das ganze grundsätzlich nicht wert. Das heißt, da muss natürlich schon signifikant ein Unterschied bemerkbar sein und das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ich habe jetzt da in meinem Bad, ja, da haben wir sehen wir da, ich hoffe, das kann man richtig lesen, es sind auf jeden Fall 20 20,6 Grad. Es ja, ist jetzt nicht kalt, daherinnen. Ich wohne in so einem Haus, das sehr, sehr warm ist. ja Also, ich habe noch nicht eingeheizt, sondern wir haben doch immerhin schon Ende Oktober. Und ich habe jetzt 20,6 Grad. Das ist jetzt einfach mal so der Referenzwert, quasi der Anfangswert. Und dann schauen wir wie es sich auswirkt, wenn jetzt dieser Tontopfofen eine Stunde da brennt und um wie viel, dass es wärmer wird. So, da meine Freunde. Wir haben da zwei Töpfe, ein kleiner und ein größerer, den wir dann so drüber geben. Da haben wir jetzt eins, zwei, drei, vier gelichtete werde auf diesen Teelix stellen wir den kleinen Luft drauf dass unten einfach ein bisschen Luft rein kommt Das kann man natürlich auch anders machen, wenn man das will Mir geht es jetzt einfach nur um das ganze auszuprobieren. So, damit ich den anderen Topf da noch drüber geben kann habe ich dann einen kaputten Topf <lacht> Ja, auch das kann man professioneller machen, aber es geht wirklich ums Ausbau. Ja, und den gehe ich da jetzt einfach drüber. Also da herinnen, in meinem Bad hat es wie gesagt jetzt, schauen wir noch mal 20,7 Grad da rechts unten sieht man das. Ja, und dann werden wir schauen, was sich da jetzt tut. Ich lasse das jetzt einfach mehr eine Stunde brennen und dann schauen wir mal, was sich eben technisch verändert hat. Also der Ofen, da sieht man, das geht noch, das Feuer ist noch an, also die Kerzen brennen nun und der ist auch heiß. Ja, der ist heiß. Man kann ihn anklangen so ein bisschen, aber nicht lang. Ja, der ist wirklich heiß das ist überhaupt das Problem das wird alles wunderbar heiß die frage ist wie weit strahlt ab ja und wir sehen wir haben 21,1 Grad 21,1 Grad zuvor haben wir gehabt 20,6 das ist jetzt eine erwärmung der herrinnen um 0,5 Grad hm. Ja, meine Lieben, das ist jetzt nicht sehr zufriedenstellend für das, dass es ja auch ein bisschen riecht, ja, das gaselt ja auch. Also das ist ja auch nicht so wirklich super, super gesund, glaube ich. Also da müsste man totale Naturkerzen nehmen wahrscheinlich, ja. Und da wird es teuer, ja, wenn man da... Ähm, ja, also, das zahlt sich auf jeden Fall grundsätzlich einmal für das nicht aus, dass es da wahnsinnig viel wärmer wird. Also, wie gesagt, 0,5, 0,6 Grad, jetzt zeigt es 21,2 an, das ist ein bisschen raufgegangen. Ähm, es ist warm, wie gesagt, wenn man das so die Hand gibt da blast's es oben beim, bei diesem Loch schön warm raus, ja. Also, das kann man hernehmen, wenn man vielleicht einmal irgendwas trocknen möchte, Handschuhe. Ich habe sie schon mal hergenommen, ähm, wie im mit dem Auto im Winter unterwegs war, also mit meinem Reisekar und da war es wirklich kalt, da hat es um unter 0 Grad gehabt, minus 2, 3 Grad, ja. Und im Auto, da hat es so einen Unterschied ausgemacht von, sagen wir mal, 4, 5 Grad, ja. Da 0,6 Grad Erwärmung in, in einem Bad, das ungefähr, ja, Zweimal, zweieinhalb, mal zweieinhalb, also gute fünf Quadratmeter Fläche hat er ähm, Das ist ja jetzt kein riesengroßer Raum in dem Sinne. Also man kann was wärmen, beziehungsweise man so die Hände hinhalten. Also wenn man so davor sitzt, sich ein bisschen aufwärmt, bevor man schon friert, ja erfriert. Das macht sicher Sinn. Aber jetzt ist sogar auf 21,3 Grad raufgegangen, sehr spannend. Macht das aus, weil ich jetzt wieder erinnern bin? Keine Ahnung. So, meine lieben Freunde, das Spannende ist jetzt: es ist ungefähr 20 Minuten später, nachdem ich vorher festgestellt habe, dass es. Aber jetzt nur um 0,6 Grad raufgegangen ist innerhalb von zwei Stunden, ja, wo der Ofen da jetzt gebrannt hatte herinnen. Ähm, da habe ich ja zum Schluss jetzt den ober, also den größeren Ofen runtergegeben. Und das Interessante ist jetzt wirklich, dass innerhalb kürzester Zeit, also jetzt innerhalb 15 Minuten, ähm, oder gleich einmal merkbar, wie das hier unten war, ist das gleich mal mal um 2-3 Grad raufgegangen. Um haben Grad drauf gegangen, ja. Und jetzt haben wir 21,7 Grad. Jetzt schwitze ich schon richtig, da hin. <lacht> Wie man sieht, also mir wäre es der Bar schon zu heiß, ja. Aber es ist jetzt immerhin um 1,1 1,2 Grad wärmer geworden im Vergleich zu vorher. waren es 0,6. Also ob das jetzt das ausmacht, also offensichtlich, ja, das, dass man da, das zeige ich euch jetzt einfach nochmal. Wie gesagt, zuerst habe wir den großen Topf drüber gehabt und dann habe ich jetzt weggegeben und dieser zweite Topf da drüber, natürlich wäre dann die Gegenprobe, den Topf wieder raufzugeben. Das mache ich jetzt dann auch noch und dann warten man noch mal 10 Minuten, ob die Temperatur wieder runtergeht oder ob sie es hält. Ja, das ist natürlich die Frage, das ist schwierig zu beurteilen. Und die Frage ist natürlich auch, naja, wenn man das jetzt so weitermacht, Stunde um Stunde, äh, um wie viel das es dann noch wärmer wird. Aber wie gesagt, es sind jetzt immerhin schon zweieinhalb Stunden, ja die da jetzt hier innen geheizt werden mit dem Tontopfofen. Und ja, das ist natürlich jetzt, wie gesagt, so wie das immer so angepriesen wird auf diesen schönen Videos, ja, also von 12 Grad, wie es da einer, ein, ein, ein VW-Busfahrer oder Besitzer, das für sich herausgetestet hat, das glaube ich jetzt nicht, weil damals habe ich nur geglaubt, das ist vielleicht die die Verkleidung, dass der super toll verkleidet ist, ja, aber es ist ja in meiner Wohnung jetzt ja auch, das ist ja, wie gesagt, das ist so ein Nieder Wärmehaus oder wie die heißen, da ist es von Haus aus sowieso schon wärmer. Uh, an dem liegt glaube ich, eher nicht. So, mit dem nur einen kleinen Topf haben wir da jetzt 21,7 Grad. Da warte ich jetzt nicht mal länger. Ich gebe jetzt einfach den großen nur drüber und dann warte noch mal 10 Minuten, ob es da wieder runtergeht oder was auch immer. Also wie gesagt, da ist jetzt nur der kleine. Den großen geben wir wieder drüber und dann warte ich noch mal 10 Minuten und dann sehen wir sie. Aha, jetzt, sehe ich, jetzt ist es noch mehr auf 21,8 drauf gegangen. Das hat jetzt mit dem großen Topf nichts zu tun. Es wärmt sich, er wärmt sich einfach offensichtlich sehr langsam, aber doch irgendwie immer noch. Ja. So, meine lieben Freunde, ein allerletztes Mal. Jetzt sind ziemlich genau vier Stunden vergangen, seit ich mein Bad jetzt mit diesem Tontopf aufgeheizt habe. Es hat sich wärmetechnisch noch etwas verändert. Und das schauen wir uns jetzt kurz nochmal an. Ja, wir haben jetzt 22,3 Grad nach vier Stunden. Eine äh, Erwärmung von, wie wir mal gehabt haben gehabt von 20,6 von 1,7 Grad, ja? 1,7 Grad in vier Stunden. Naja, das ist jetzt nicht unbedingt die große Welt, knappe zwei Grad Erwärmung, ja, knappe zwei Grad innerhalb von vier Stunden. Aber immerhin, man, ich muss sagen, äh, es hat sich es ist von 20 Grad, äh, 20,5 Grad jetzt auf 22,3, 22,4. Es ist zumindest äh, wärmer, es ist angenehmer, ja. Also, es kann auf jeden Fall, das ist auch so mein Empfinden, ähm, das Ganze psychisch ein bisschen angenehmer machen, dass man weiß, war, wow, da es warm, her, ja. Es, es geht ja auch eine Wärme weg von dem Ding, wenn man in der Nähe ist. Das ist ja angenehm. Ja? Das hat auf jeden Fall so einen, einen wohlwollenden Effekt, sage ich jetzt einmal. Auch wenn, wie gesagt, knappe 2 Grad Erwärmung jetzt nicht unbedingt unglaublich viel klingen. Aber das kann schon immer so ein bisschen das Züngelchen, sage ich jetzt mal, ausmachen, wenn es von mir aus wirklich mal so kommen sollte, dass alles ausfällt. Ja? Und und In der Wohnung hat es nur mal 16 Grad, ja, dass man dann ein paar, zwei, so, drei, so Töpfe aufstellt und sich das Ganze dann um zwei, vielleicht wenn man Glück hat, drei Grad erwärmt ja, im Laufe des Tages, dann macht es natürlich einen Unterschied, ob es jetzt 16 Grad hat oder 18 oder vielleicht sogar auch 19. Man muss natürlich viele solcher Töpfe dann auch aufstellen, umso größer die Wohnung ist, daher sind Zimmer. In meinem Bad, das hat 5 über 5 Quadratmeter, das ist natürlich wieder ganz was anderes. Also es hat so ein bisschen, man hat schon das Gefühl, man tut was, es wird wärmer. Wie gesagt, wenn man dort ist, direkt am Ofen, da geht ja auch, strahlt ja auch Wärme ab. Aber es ist nicht so, dass sich ein Raum jetzt wirklich tatsächlich, sage ich jetzt mal, von von 16, 17, 18 Grad dann auf 23, 24, 25 Erwärmt, das ist es nicht. Außer man stellt jetzt in dem Falle da herinnen. Wäre natürlich auch alles noch mal auszuprobieren. Den zweiten Topf dazu gibt dann noch mal die Lichter. Das ist schon klar. Das wird dann natürlich auch seinen Sinn haben. Also ausprobieren kann man es auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das mit den Lichtern, das, das ist also ein bisschen, das Gas und Wie gesagt, so ein bisschen komisch. Also so ganz so gesund kommt man das auch nicht vor. Das ist mir damals im Auto, wie ich es ausprobiert habe, ich habe dann auch im Auto geschlafen mit der Heizung, äh, schon ein bisschen aufgefallen, das ist nicht ganz so angenehm, ja. Da muss man natürlich wieder in super gute Kerzen investieren und dann ist das Ganze auch nicht mehr ganz so billig. Ja, äh, so Teelicht, also die ersten zwei sind jetzt abgebrannt, aber die gehen doch immerhin gute drei Stunden, ja, drei Stunden, äh, vielleicht sogar ein bisschen mehr, ja dass bis zu so ein Teelicht abgebrannt ist. ja, Also ja, probiert es einfach selber aus. Wie gesagt, der große Ausreißer ist es nicht. Aber es kann schon so kleine Wohlgefühle, so, so kleine Wärmenischen, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall bringen. Aber umso größer die Wohnung, umso mehr Töpfe braucht man einfach. In dem Sinne, alles Liebe.